falsches Gottesbild durch fehlgeleitete Künder, dein Mensch, Künder, ist abermals bereit aus meiner himmlischen Lebensquelle geistig zu trinken. Das Liebelicht in deinem seelischen Herzen, Seelenkern, ist bereit dir eine weitere Botschaft zu übermitteln, die auch andere, vor allem geistig orientierte Menschen interessieren könnte, so sie für göttliche Mitteilungen aufgeschlossen sind. Es gab und gibt auch heute viele Künder auf der Erde, die nicht aus der himmlisch-göttlichen Quelle schöpfen, sondern unbewusste Abrufungen aus den Wissens- bzw. Energiequellen der Fallwesen vornehmen oder von wichtig-tuerischen religiösen jenseitigen Seelen inspiriert werden, welche vorgeben, mein inneres Wort an die inneren Menschen weiterzureichen, aber dies ist nicht die geistige Realität. Die Irreführung der gläubigen Menschen, die eine weltliche Ausrichtung besitzen, geschieht auf der Erde seit Jahrtausenden ohne Veränderung ihres religiös-geistigen Wissens und ihrer Lebenseinstellung. Religiös fehlgeleitete Menschen kommen nicht dahinter, dass ich, Gott im Ich bin, ein himmlisches unpersönliches und ihnen gleichgestelltes Wesen bin. Ich, der unpersönliche Liebegeist in der himmlischen Urzentralsonne, wurde fälschlicherweise in ihrem geistigen Wissen immer als machtvolles männliches Wesen dargestellt. Leider kommen die meisten geistig orientierten Menschen nicht darauf, dass sie einem irreführenden Wissen auf den Leim gegangen sind, das auch ihr seelisches Bewusstsein sehr geprägt hat. Deshalb lieben und verehren sie Gemälde oder Statuen, die mich darstellen sollen so wie sich begabte Künstler in ihrer Fantasie oder durch Eingebung jenseitiger Seelen mein Wesen vorgestellt haben. Nun stehen sie erfurchtsvoll davor und beten diese an bzw. bringen diesen Abbildungen ihre Sorgen, Probleme und bitten um Heilung dar. Sie hören auf ihre religiösen Führer, die, selbst irregeführt, glauben, dass es ein personifiziertes Gotteswesen im Himmelreich gäbe, dass alle Wesen nach vorgegebenen strengen Gesetzen führe. Weil sie nicht tiefgründig überlegen, kommen sie nicht dahinter, dass ich, der universelle Liebegeist, ein unpersönliches, ihnen gleichgestelltes Wesen in der himmlischen Urzentralsonne bin. Meine himmlische Existenz wird von vielen, einst gläubigen Seelen in Frage gestellt. Diese Annahme ist für die herzlichen Gläubigen, die sich vorgenommen haben wieder ins Himmelreich zurückzukehren, eine Gegebenheit mit schlimmen Folgen in den jenseitigen Fallbereichen. Auch dort wollen die entkörperten Seelen mich den unpersönlichen Liebegeist personifiziert sehen, sind dann aber sehr enttäuscht, dass ihre Vorstellung nicht in Erfüllung ging. Sie glauben dann, dass ich nicht existent wäre, so wie dies auch die Atheisten behaupten. Dann gehen sie wieder zur Inkarnation und nehmen an, dass es mich gar nicht gäbe, und verlieren den Glauben an meine Existenz völlig. Ihre früheren himmlischen Rückkehrbemühungen haben sie vergessen. Sie leben fortan ohne Glauben und gehen im Weltgeschehen ziel- und orientierungslos demnach was ihnen gleichgesinnte Fallwesen aus dem erdgebundenen Jenseits einflüstern, damit sie sich in deren menschliche Aura dieses und jenes Weltliche erfüllen können. Stellt euch mich, den universellen Liebegeist, auf eurem Heimweg unpersönlich vor. Ein personifiziertes göttliches Wesen anzubeten und ihm gehorsam geloben zu müssen, das ist ein großer Irrtum. Diese Ergebenheit wollten die herrschsüchtigen Wesen aber für sich selbst, deshalb gaben sie in einer früheren Erdenzeit dieses ungesetzmäßige Verhalten an ihre unterwürfigen Wesen weiter. Aus diesem Grund bin ich, der himmlische Liebegeist in der Urzentralsonne, der keine Lichtgestalt wie die himmlischen Wesen besitzt, in ihrer falschen Annahme eine göttliche Person. Diese Vorstellung nimmt auf dem Erdplaneten bei den Menschen und auch bei den entkörperten Seelen auf den dunklen, überfüllten Fallplaneten in feinstofflicher Beschaffenheit kein Ende. Deshalb bitte ich die geistig orientierten Menschen umzudenken, damit ihre Seelen nach dem physischen Hinscheiden nicht wieder von falschen Tatsachen ausgehen bzw. von den unkorrekten Speicherungen ihres seelischen Bewusstseins gesteuert werden. Nur durch die zweipoligen Kräfte meines Liebegeistes erhaltet ihr die Anziehung ins himmlische Sein. Wir, mein Liebegeist und die himmlischen Wesen, freuen uns sehr, wenn einige geistig suchende Menschen in dieser irdischen Endzeit durch die Liebetröpfchen des Künders umdenken konnten und auch nach der Beschreibung in anderen Liebetröpfchen nun ein neues Bild von mir haben sowie eine herzliche Verbindung in ihrem Inneren mit mir aufnehmen können. Das ist ein großer Vorteil für sie, weil ihrer Seele dadurch zweipolige Energien zu strömen, die sie für ihre Rückkehr ins Himmelreich sammelt, da das zweipolige himmlische Leben nur gleich ausgerichtete Wesen anziehen kann bzw. der Seele nur dadurch eine Annäherung möglich wird. So kann sie nach ihrem Erdenleben die jenseitigen feinstofflichen, niedrig schwingenden Fallbereiche in einpoliger Beschaffenheit umgehen, weil sie dazu keine Anziehung hat sondern nur zu Planeten zweipoliger Art, worauf höher entwickelte Wesen leben. Außerdem strömen den Menschen dadurch zweipolige Energien aus seiner Seele zu. Könnt ihr dieses Wissen schon verstehen, das ich euch jetzt durch den Künder, der wieder bereit war mein Lichtwort aufzunehmen, anbiete? In den lichtvollen Bereichen wird eure Vorfreude auf das himmlische Leben einmal sehr groß sein. Wer sein Inneres auf mich, den universellen, unpersönlichen Liebegeist ausrichtet, der ist geistig ein reich beschenkter Mensch, weil seine Seele von vielen schmerzlichen Umwegen in den jenseitigen dunklen Fallbereichen verschont bleibt. Ihr wird es bald möglich sein, auf einem hochschwingenden feinstofflichen Planeten so lange zu wohnen, bis sie wieder ins himmlische Sein zurückkehren kann. Ihre Vorfreude auf das himmlische Leben wird sehr groß sein. Weil sie von ihnen erahnt, wie schön ein Leben in der Dualpartnerschaft auf einem herrlichen Planeten sein muss. Dazu lade ich alle Menschen und jenseitigen Wesen ein, die geistig noch unwissend in den untersten, lichtarmen Fallbereichen umherirren. Jeder Mensch, alle jenseitigen Wesen und auch himmlische Künder sind freie Wesen ohne Einschränkung meines Liebegeistes. Mein Liebegeist freut sich sehr nach einigen irdischen Monaten des Pausierens, durch den Künder, der stets die Freiheit zur Inspiration besitzt, wieder eine Kurzbotschaft an die inneren Menschen weitergeben zu können. Seine seelisch-menschliche Schwingung war etwas abgefallen, weil er für sich selbst selbstbestimmend einige Zeit seinen privaten Interessen und liegengebliebenen Arbeiten nachgehen wollte und später auch körperlich durch eine Erkrankung sehr geschwächt war. Es ist ganz normal, dass ein Künder auch einmal eine Zeit für sich, ohne geistige Aufgabe, verbringen möchte. Dabei kann sich sein Zellenstaat wieder entspannen und energetisch aufladen. Er hat dann mehr Zeit für seine eigenen Wünsche, die er selbstverständlich haben darf, weil er ein freies Wesen ist. Nun hat er seine frühere übereifrige Phase, in der er glaubte, mein Lichtwort immer aufnehmen zu müssen, fast überwunden. Das zeigt nun seine fortgeschrittene geistige Reife und Erfahrung auf dem inneren Weg, und er weiß jetzt mit meinem Lichtwort besser umzugehen. Laue Lebensphasen der inneren Menschen bergen große Gefahren in sich. Doch eine längere Auszeit vom inneren Lichtwort meiner Liebe bringt in dieser Zeit auch Gefahren mit sich, weil sich der Künder dann in einer viel niedrigeren Schwingung befindet und sich dadurch gerne hinterlistige Seelen an ihn heranschleichen und ihn durch Impulse in eine laue Lebensphase lenken können. Aus diesem Grund sind schon viele Künder am himmlischen Lichtwort gescheitert, das heißt, ihre Seelenschwingung nahm rapide ab und sie konnten mich in sich nicht mehr hören. Doch dieser Künder meiner himmlischen Lichtsprache ist durch seine jahrelangen geistigen Erfahrungen so weit gereift, dass er genau weiß, wann seine Seelenschwingung zu erhöhen wäre bzw. worauf es ankommt, um nach einer geistigen Aufnahmepause von Monaten mich in sich wieder hören zu können. Das ist auch der Verdienst seiner weit durchlichteten Seele, die es sehr gut versteht, meinen Weisungen und meiner Hilfe entsprechend ihren Menschen durch Impulse darauf aufmerksam zu machen, dass die Grenze erreicht ist, wenn er sich zu sehr mit unwesentlichem weltlichem Ballast befasst. Das ist ihr wieder einmal vortrefflich gelungen. Nun ist er wieder gerne und freudig bereit mich in sich zu hören bzw. am Tage mehr in sein Inneres zu wandern und mit mir zu kommunizieren. Er spürte von ihnen, wie geistig leer er in den weltlich ausgerichteten Tagen war, und fühlte die innere Ferne von mir mit großem Bedauern. Durch solche irdischen Phasen gingen manche guten Künder und mussten dabei oftmals schmerzlich erkennen, dass sie in manchen Tagessituationen von innen schutzlos waren, weil die Verbindung nach innen zu mir und ihrer Seele spürbar nachließ. Deshalb war ihre freiwillige Rückkehr zur intensiveren Herzensverbindung mit mir, dem universellen unpersönlichen Liebegeist, umso freudiger. Alle Künder und aufrichtigen geistig orientierten Menschen sind auf dem inneren Weg in ihre Lichtheimat in dieser Welt der Fallwesen sehr gefährdet von erdgebundenen Seelen verführt und missbraucht zu werden. Deshalb rate ich ihnen zu ihrem Selbstschutz, sich nicht zu lange in der Weltschwingung aufzuhalten. Wer meine Liebekräfte schon in sich verspüren konnte, der ist besonders gefährdet, von den erdgebundenen Wesen die eine niedrige Schwingung besitzen, gesteuert zu werden, wenn er sich über längere Zeit noch weltliche Wünsche erfüllt. Das lasst bitte nicht zu, ihr inneren Menschen, die ihr meine Liebe Sprache über einen Künder schon versteht und euch sehr danach sehnt ins Himmlische sein Heim zu kehren. Vergesst bitte nicht, auf welch finsterem Planeten ihr euch zurzeit in eurem ewigen unsterblichen Leben befindet. Bitte denkt immer daran, dass ihr euch im Revier der unnachgiebigen Fallwesen befindet, die noch nicht ins Himmlische sein Heimkehren wollen. Darum sind sie daran interessiert, euch zu Fall zu bringen. Haben sie damit Erfolg, dann freuen sie sich sehr. Diese Seelen sind aber arm im Geiste und können noch nicht erfassen, dass sie geistig tot sind, denn sonst würden sie euch nicht verfolgen und sich darüber freuen, wenn ihr ihren Impulsen auf den Leim geht. Dies zu eurer Information und zum Selbstschutz. Mein himmlischer Liebegeist wünscht sich nichts sinnlicher als euch wieder im sicheren Hafen zu sehen, wo mein Licht euch völlig durchstrahlen kann und ihr vor Freude jubilieren werdet, weil ihr endlich eure leidvolle Reise im Fallsein beendet habt. Um sich eine bessere Vorstellung von Gott bzw. vom unpersönlichen himmlischen Liebegeist machen zu können, wird auf die bereits existierende Botschaft hingewiesen, Erschaffung des genialsten und herzlichsten unpersönlichen Wesens, Gott durch himmlische Lichtwesen.